Witamy Państwa, gościem portalu pinbook.pl ist osoba, której przedstawiać nikomu nie trzeba, Timo Boll. Hallo Timo, vielen Dank, dass du für uns Zeit hast. Wir haben dich sehr gerne mit uns. Frage kann Timo, äh, äh, am an Anfang ein Rätsel für dich, okay? Mhm. Was für ein Spiel ist das? Spannendes Abend im September 2011. Der Name des Gastgebers beginnt mit dem gleichen Buchstaben wie Borussia Düsseldorf. Unter anderem polnische und deutscher Spieler. Timo Boll ist auch dabei. Er wird nichts unentschieden. Was meinst du, was ist das? Uff. Was ist das? Was ist das? Muss wahrscheinlich Fußball sein. Genau. <lacht> ich habe auf deinem. Fanpage bei Facebook ja. geguckt, dass du äh, Fußballspiel Arsenal gegen Liverpool ah, gesehen hast. Stimmt, stimmt ja. das? Genau, ja. Wie war das? Könntest du bitte ein bisschen erzählen? Ja, ich bin jetzt kein extremer Fan, aber äh, schon seit ich klein bin Borussia Dortmund-Fan. Und äh, wenn ich mal Zeit habe, gehe ich gerne mal ins Stadion. Und gerade in der Champions League, ist dort ein sehr hohes Niveau. und Es hat Spaß gemacht zuzuschauen und äh, war auch ein sehr schönes Spiel. Also auch polnische Spieler gesehen, die da spielten Kuba? Ja, Kuba und Lewandowski sind gute Spieler und äh, danke für die Meisterschaft dieses Jahr. Wir bvb fans haben uns sehr gefreut und die beiden haben auch sehr gut gespielt. Vielleicht kommst du äh, nach Polen wieder, wenn wir Europameisterschaft haben und wenn Deutschland in polnischer Gruppe spielt oder in Polen, äh, wirst du vielleicht dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei, ja. <lacht> okay, das ist super. Äh, Polen ist wirklich für dich. Du hast äh, in Polen äh, schon sehr oft gespielt. Ich erinnere mich an deine Spiele äh, auf Protto in Warschau und auch gegen Bogoria. Ja. Äh, hast du äh, in Polen irgendwas verloren? <lacht> ich habe auch in Polen verloren. Äh, ja, ich war zwar aber in Polen auch noch. Ich ging gleich in Gesamtenhaft. Damals habe ich noch relativ jung. In der zweiten Runde verloren. Aber insgesamt war ich immer sehr... Äh, Erfolgreich in Polen ist ein gutes Pflaster, sagen wir in Deutschland, für mich. Das ist gut. Während der Sommerferien äh, hast du in chinesischer äh, Liga gespielt äh, und äh, war für dich äh, eine gute Entscheidung nach China zu fahren. Wie schätzt du jetzt das sein? Ich denke schon, ja. ich, ich hätte es bereut, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Aber es war natürlich schon eine harte Zeit. Ich habe wenig. Pause gehabt im Sommer und das merke ich jetzt natürlich ein bisschen. bin vielleicht jetzt nicht so frisch wie die anderen Spieler, sondern also äh, spüre schon noch so die, die stressige Zeit von China und ähm, hoffe aber, dass ich ja, wieder gut reinkomme, dass ich mich jetzt wieder ja, steigere in den nächsten Wochen und Monaten. Weil ja, mein Verein braucht mich, meine Nationalmannschaft braucht mich und ich persönlich möchte wieder gut spielen. Insgesamt war es schon eine gute Zeit für mich, wo ich viel gelernt habe, wo ich gespürt habe, wo ich mich verbessern muss und das ja, merkt man am besten, wenn man gegen die Besten der Welt spielt. Also, Morgenspiel gegen äh, Bogoria in Grodzisk äh, ist eine schwierige Aufgabe, denke ich, weil äh, soweit wie ich weiß Canusio äh, äh, nicht hundertprozentig fit ist und Christian Süßfeld, Also was meinst du dazu? Ja. Wir haben es letzte Woche schon in der Bundesliga gemerkt, da haben wir gegen Saarbrücken 3-0 verloren. Und wir sind im Moment ein bisschen gehandicapt. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir, denke ich, trotzdem eine gute Chance, wenn wir alle gut spielen. Aber es ist eine schwere Aufgabe. Bogoria hat sich verstärkt mit O, ein Top-Spieler, der auch gerade gegen mich ja, sehr gut spielt. Und von daher haben wir großen Respekt vor Bogoria. Und andere Spieler kennst du auch sehr gut? Ja, ja. ja. ja wegen Wagenzüge habe ich bei der letzten Europameisterschaft äh, fast verloren, Spiele abgewehrt. Auch ein schwerer Gegner für mich, nach Gorak. Und, ja, habe ich schon ja, enge Spiele gehabt. Also man darf keinen unterschätzen. Mhm. Hm, noch eine Frage. Äh, Wann hast du mehr trainiert? Als du jugendlicher war und äh, wolltest äh, immer Ergebnisse haben oder jetzt als Supermeister? Ja, wenn man jung ist, trainiert man natürlich mehr. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt weniger trainiere, aber ich habe mein Training ein bisschen umgestellt. Ich mache jetzt nicht mehr ganz so viel Tischtennistraining, sondern auch ein bisschen mehr für Körpertraining, das Konditionstraining, viel Radfahren, viel Krafttraining mhm. und ein bisschen weniger Tischtennis. Mhm. Timo, was ist dein Lieblingslied? wechselt oft. Und jetzt, Liz, Ja, ich, ich höre gerne AB-Musik, also ein uh, bisschen Rap-Musik, aber auch manchmal was ganz Ruhiges wie Nora Jones. Also kommt immer auf die Stimmung drauf an, ob man jetzt zu uh, Hause so dem Kamin sitzt ja, ja. oder ob man sich ein bisschen pushen möchte. Ja, sie ist toll. Ja. Ich habe dir vorher gesagt, wir gründen ein neues Tischtennisportal. Jetzt möchte ich, äh, dass du alle Tischtennisfans nach äh, dieses Portal einladen kannst und vielleicht auch polnisch. Ich lerne dich so kurz. Zaprascham, ich lade euch an, nach pingbook.pl. Zaprascham mit pingbook.pl. Vielen Dank, Timo.